genau Ach ja, da ist es auch, genau. Okay. Hm. Arik sagt, ah. dass er nur im Nachgespräch mit -talkt. Ich weiß nicht, ob es heute ein Nachgespräch gibt, sonst schreibe ich. Ja, super, schreib. Ganz viel schreiben. Kann, kann ich jetzt den... Äh, ähm, Chat wieder anmachen, nebenbei laufen. Ja, ne? Ja. So. Okay, gut. So. Ich nehm, übernehme den Chat. Okay. Ich habe gerne. Ich äh, frage mal, wie das so aussieht mit der Agenda für heute. Einfach drauf los oder ich, äh, wir, wir haben ja eine Inhaltsangabe vom letzten Mal, die so auch äh, als, als Agendaentwurf passen kann. Und ich hatte aber nicht unbedingt für dieses Mal äh, sozusagen als Vorbereitung für, ein, für eine nähere Beschäftigung äh, mit dem Thema Porträt und eventuell ein Beispiel mindestens äh, schon mal so eine Sammlung von Stichworten gemacht. Ich weiß nicht, ob er die wahrgenommen habt. Also es ist sowohl im Chat als auch im Agendamacher drin. Und damit könnte man sich auch umtreiben, beschäftigen und so. Ja, die Was Agenda meint, ist ja, ja reichlich bestückt. Danke, Andreas. Aber hier kommt aktuell im Chat von Arik eine Frage an Herr Lierschoff. Was halten Sie davon? Ist Geld schuld? Ist Geld gleich schuld? Ja, hat Geld er gesagt, natürliche Ökonomie des Lebens ist, Gel ist ein Geld- und Wirtschaftsmodell nach dem Vorbild der Natur. Es bietet ein Grundeinkommen für jeden Menschen, einen reichlichen Staatshaushalt für jedes Land und einen zusätzlichen Ausgleich und Umweltfonds zur Sanierung der Altlasten. Also dieses die Geld gleich Schuld, das äh, erinnert mich an diese Formel, dass also jede, äh, jedes Guthaben gleichzeitig auch äh, ein äh, Schuldkon Schuldkonto ist. Äh, und dass auf diese Weise also äh, derzeit Geld gemacht wird, also erzeugt wird. So, aber äh, danach, das Gradido. Ja, wird. Lass uns vielleicht nochmal das zusammendenken. Lassen uns mal das Porträt und Geld zusammen denken. Okay, denken wir Porträt und Geld zusammen. Porträt und Geld zusammen, oder? Das wäre vielleicht ganz gut. Ja, super. Dann interessant, Wie wirklich interessant. Die Figuration des Porträts zusammen mit Geld. Ja. Ja, ja. Ja. Würde ich auch äh... lassen wir lass, lass, lass mal den Gedanken dazu entwickeln. Ähm, einer der bedeutendsten Werke zu dem Porträt gibt es natürlich von Emmanuel Levinas. Ähm, Emmanuel Levinas spricht vom, nee, Angesicht, Viel Spaß. vom Angesicht, dem man gegenübersteht und das einem, ähm, des man ansieht, wie das heißt, ja Angesicht. Ich bin angesichts der Person, ist das Gesicht angesichts der Person. Sehe ich den, den, das Gegenüber ähm, und bin zutiefst, so spricht Levinas, zutiefst erschrocken. Ähm, zutiefst erschrocken und äh, habe die größte Verantwortung dem anderen gegenüber, die bis zu dem führt, dass ich mein Leben für den anderen gebe. Das ist das Erleben des Porträts. So, Levinas. Die größte Verantwortung, Levenas denkt dann weiter und die Problematiken, die wir haben, die im sozialen Auftreten, treten erst auf, wenn es einen Dritten gibt. Das heißt jetzt jemanden, der zuschaut, so wie jetzt die Situation, die jetzt, in der wir jetzt drin sind, ist eigentlich eine dritte Situation, weil ich beginnt mit dem Dritten, weil man schon mit dem Dritten anfängt, nämlich mit dem Medium. Ja, das ähm, ist auch Sartres Position, genau. Äh, das mhm. heißt, erst der Dritte ist derjenige, der, der das Ganze in soziale Systeme hineinbringt und der diese Verantwortung dann in etwa bricht. Äh, wenn man Leminas Auffassung so überträgt auf das Porträt, ist das Porträt dann schön und interessant, jetzt auch das gemaltes Porträt, wenn das Gegenüber, äh, wenn das in das Porträt eingefangen wird, wenn es diese ich sage mal diese große Verantwortung, die man auch umgehen kann, in dem, dass man nicht Verantwortung hat. Man ja nur vor etwas, was man nicht weiß. Das heißt, ich weiß etwas nicht und ähm, davor habe ich deswegen habe ich so eine gro große Verantwortung, weil ich da, wenn ich das wüsste und berechnen könnte und einschätzen könnte, wer der andere ist, dann brauche ich ja nicht Verantwortung dann brauche ich auch nicht Würde oder Hochschätzung haben. Sondern er müsste ja nur sozusagen, könnte ja nur kalkulieren. Äh, so wie man in den Rollen kalkuliert. Ich weiß, der ist jetzt derjenige, ja, diese Rolle und jene da kalkuliere ich. Man hat ja auch die Verantwortung, seine Rolle zu genügen, ne? Erwartungshaltung. Genau. genau. Äh, der der Levenas meinte etwas, eben etwas anderes, er meint das, was sozusagen dem Ganzen zugrunde liegt. Äh, wenn man das jetzt überträgt auf die Frage des Geldes, dann kommen wir mal an dem gleichen Punkt, dass Geld eigentlich etwas ist, in gewissen Maßen, eine, so wie das Porträt, dem man gegenübersteht. Das heißt, man hat diese ganze Verantwortung, dass man mit dem, was man da an Kredit kriegt, dem man Geld kriegt, weil Geld immer Kredit ist, Geld kann nur Kredit sein, das ist sozusagen ist auch entstanden nur über, in einer Weise über das Kreditwesen, weil man damit ja etwas anderes einlösen kann. Das heißt, das ist Vertrauen, dass man das andere damit bekommt. Ähm, deswegen ist es in einer ähnlichen Weise hat das Geld fast diese Unendlichkeit und hat sozusagen, ist sozusagen ähnlich wie das Porträt dem, dem, dem dieser Unbegrenztheit. Äh, indem wir heute reinkommen in diese Unbegrenztheit, dass man heute, äh, dass die Unbegrenztheit real wird. Das heißt, es Un, äh, es gibt heute eine unbegrenzte Menge von Geld, die dann wieder ein Problem abgibt. Aber ich glaube, das wäre sozusagen die Brücke, wäre Levinas, die Verantwortung dem anderen gegenüber, den man, indem man ihn anschaut, diese Verantwortung trägt und erleb, ele, erleben kann, existenziell erleben kann. Ähm, und ähm, bei dem Geld ist es etwas ähnliches, dass das Geld Kredit ist und auch Kredit ist natürlich auch so etwas, das die Offenheit. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Anschauen und Kredit? Also das äh, würde ja dem Kredit etwas sehr Sinnliches geben, weil also dieses, äh, dieses Moment der Anschauung, der, der Konfrontation äh, direkt mit äh, dem äh, anderen, dem, dem Mitmenschen, dem einen, äh, dann vervielfältigt, also äh, verdoppelt kann man sagen, im, im Porträt äh, und, und was ist dann da, äh, äh, wäre da der, der sinnliche Übertrag aufs Geld? Oder ist der äh, von vornherein nicht sinnlich? Gibt es eigentlich einen fiskalen Künstler? Oder habe ich jetzt einen tollen ja, Begriff erfunden, den noch niemand hatte? Das Oder ist es dann der meint ist ja nicht. Entschuldigung? was Levinasta meint, ist ja nicht sinnlich gemeint. Sondern da ist das Sinnliche sozusagen das Gegenübertreten ist nicht nur sinnlich, sondern das ist die Anwesenheit des Rätsel des lebendigen Menschen. Das heißt, dieses, was aus den Augen rauskommt, dieser Schein, das, das Sinnliche ist ja in dem Falle nur ein, sozusagen ein, ähm, äh, ein Randbereich. Randbereich, aber auch wichtig, dass du, dass kann, du hast ja nicht sagen, dass es weg ist, ne? das Sinnliche ist halt auch Teil wie alles andere. Nicht über das Sinnliche werden Reflektionen oder Präkognitives genauso wie postkognitives über das Sinnliche verwirklicht. Wenn man das Sinnliche komplett wegnimmt, hast du halt den Existenzbezug nicht mehr. Ne? Dann bist du wieder rein theoretisch. Ja, ja aber die, die Frage des Sinnlichen ist ja immer das und das ist ja die Kunst, dass man deutlich macht, dass das Sinnlich in einer Begrenztheit ist. Oh ja, ja, ja, klar, natürlich. Und, und, und die, die, das große Können und die Kunst ist ja das, dass man, dass man deutlich macht, dass man die Begrenztheit des Sehens, des Wahrnehmens in dem Wahrnehmen dann darstellt. Mhm. Aber würde auch die Wahrnehmer alles machen. sehen können, würde sozusagen das sowas sein. Wir identisch übertragen, wäre es ja nicht interessant. Interessant ist ja, ist ja das künstlerische das, dass wir im Sinnlichen das machen, dass wir Unsinnliches oder Übersinnliches oder Außersinnliches äh, anklingen lassen. Nicht, nicht das, was jetzt, das ist nicht da sondern das ist was dazwischen irgendwie, das ist ja das Interessante. Das ist ja das, was ein Portrait rätselhaft macht, wieso man beim einen sagt mal, das, das fasziniert man, bei anderen ist es mehr oder weniger Oberfläche. Ja, die Vermittlung zwischen Oberfläche und Tiefe. Ne? Ja, ähm, so, ja. Das Begrenzte des retinalen Sehens. Des retinalen Sehens, auch schön. Ja. Äh, ich bin ja gerade wieder so blöd Godot-mäßig zehn Minuten später reingestolpert Hallo Leute. Hallo, Danke ja, auch, hey. Der Frischling, der einmal am Anfang da war, aber lieber leckeres Essen essen wollte. Schön, dass du da bist. Wie heißt du nochmal? Günther. Günther. <lacht> genau, Günther Lierschow. Und dir habe ich auch ganz viele Videos über deine Ausstellungen gesehen. Ich finde deine Arbeiten super interessant. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob in den Arbeiten selber dann diese fiskale Doktrin oder dieses fiskale Reflektieren, ich möchte dich ja jetzt nicht irgendwie ideologisch einweisen, nötig ist. Aber es ist meine Frage an dich, sind wirklich die Bilder dafür da, praktisch deine Ansichten über Geld oder deine Einsichten über Geld zu vermitteln? Oder sind eher ja, bin, die Einsichten bin, über Geld bin, Teil der Maßreihe? Ich bin kein Illustrator. Ich ah. weiß überhaupt nicht, was meine Bilder sind. Meine Bilder, die mache ich so, wie ich meine Bilder mache. Und meine Bilder mache ich so ähnlich, dass ich einfach mich frage, ist es interessant, kann ich mich dann mit den Bildern selber äh, überraschen? Ich weiß ja gar mhm. nicht, was. Ich, ich nehme nur Bilder, ich zeige euch ja nur Bilder, die für mich selber überraschend aussehen. Mhm. Wo ich selber irgendwie, wenn ich das wüsste, was ich da mache, äh, ich suche ja gerade immer Sachen aus, wo ich nicht weiß, was ich da mache. Das, das, das so beruhigt so. mich jetzt aber genau. Aber, ich weiß natürlich nie. aber du präsentierst aber es an auf. der Stelle, an der Stelle finde ich eben, dass das Sinnliche sozusagen die, die Präsenz des Transzendenten oder des Unendlichen ermöglicht. Also dass das Andere sich eigentlich erst zeigt, wenn es in, in vielfältigen Formen Sinn nicht werden kann. Also der, der erste Gedankengang war ja so, dass also da äh, das, das äh, Porträt ist und durch das äh, gelangen wir an das, äh, äh, ich nenne das jetzt mal das Transzendente. Äh, das versteht und doch keiner. Was ist denn Transzendent? Die Bedingung der Möglichkeit eines Phänomens. Nein, ich das ist ein Unterschied. Äh, Verantwortung ist was anderes wie Transzendenz. Oder? Verantwortung ist ja, ist ja sozusagen eine moralische Kategorie. Ist ja, ja irgendetwas, dass man, dass man äh, Verantwortung ist sozusagen wie ein unendlicher Kredit, den man aufnimmt, auch für etwas, was man noch gar nicht weiß oder so. Ja, aber die, die Verantwortung okay. ist ja also, Aber es ist ja im Grunde, also dann wäre die, die Verantwortlich, äh, Verantwortung das, was also, äh, also wir haben auf der einen Seite haben wir die, diese Präsenz des äh, anderen, des einen und man hat, man verspürt diese Verantwortung. Das kommt mir, da kommt mir diese Verantwortung selbst wie eine Art äh, Wahrnehmungsform vor und äh, diese diese Wahrnehmungsform ja. äh, gewinnt indem in sie sich nochmal, indem sie sich versinnlicht. Also diese Verantwortung ist ja in, möglicherweise tätig oder, oder führt zu Tätigkeit, führt zu äh, innerer Spannung, führt zu äh, all, allen möglichen äh, Vektoren, äh, ihr, ihr Genüge zu tun. Und somit wird das für mich also als, als ein Zeichen oder als ein, eine, ein Organ äh, den anderen auf eine, auf eine existenzielle Weise spüren zu können. Und, ja, ja, und dann in das tritt dann das Porträt ein. Wahrnehmung in dem Sinne, die jetzt nicht sinnliche Wahrnehmung ist, sondern Wahrnehmung, wo Selbstwahrnehmung oder Wahrnehmung äh, dessen, äh, des Rätsels oder der Problematik, äh, so, weil du Sartre hat ja eigentlich gemeint, dass Denken wahrnehmen ist dass das Kogito nicht nur Denken ist, sondern dass das, dass das eigentlich ein gleicher Begriff ist wie Wahrnehmen. In dem Sinne schon, ich Wahrnehmen ich, jetzt ich. nicht nur als Wahrnehmen etwas anderes, sondern so sozusagen auch sich selber oder auch die gesamte nicht erfüllte Dimension wahrnehmen auch das war ja auch, weil, weil auch Sinn. Wahrnehmung ja immer die Wahrnehmung ist ja immer sozusagen etwas äh, identisch, wo man, wo man eine Identität drinnen hat, meint drinnen zu haben. Aber dieser andere Brücke von Wahrnehmung, der beinhaltet das nicht identisch ja auch. Das, was ich nicht mit reinnehmen kann. Die Frage war ja nicht, ob es wahrgenommen wird. Wir nehmen ja alle wahr, dass wir denken. Das ist ja nichts großrevolutionäres. Es war ja damals die Frage, ob es so etwas wie intellektuelle Anschauung gibt. Also das ist eine Unterscheidung zwischen Phänomenon und Nuomenon. Ne? Also natürlich ist es ein Phänom Phänom Phänomenal, dass wir denken. In dem Moment, jedem Moment, wo wir da sitzen und einen Eindruck haben in unserem Kopf oder einen Schluss ziehen über eine Szene, die sich auf dem Marktplatz entscheidet, sind wir uns dessen bewusst, dass wir denken. Das heißt Phänom Phänomenal, einen Wie bezug dazu herstellen. Die Frage ist nur, ob es auch in dieser intellektuellen Wahrnehmung nominale Wahrnehmung gibt. Das heißt, Dinge, die sich im Sinne des Transzendenz, Bedingungen der Möglichkeit von Wahrnehmung überhaupt sind. Das heißt, dass es irgendwie so eine Art intellektueller Form gibt, die jeglicher Form von Gedanken vorausgeht, die überhaupt ermöglicht. Und dadurch halt dann im Endeffekt nominale oder existenzielle darf, Berechtigung da, hat die über darf, das dafür Darf das, ich da kurz einhaken? Du hast jetzt sozusagen... Ist, du sagst, es ist selbstverständlich, dass wir wahrnehmen, dass wir denken. Im Gegensatz ja, okay. steckt aber drin. Dafür ist so eine Frage, ähm, steckt aber drinnen sozusagen. Das stimmt. Das eine eine ist, dass man sozusagen, das sich der spiegelt Ich nehme jetzt wahr, dass ich denke. Aber mhm. das Denken wahrnehmen ist ja. eigentlich etwas wie, wenn man die Begrifflichkeit wahrnimmt. Nee, nee, ähm, nein. Das, das ist schon wieder das Nominale. Also das Denken wahrnehmen ist eigentlich ja. dass das, was alle gehofft haben, in den ganzen deutschen Ide äh, Idealismus, über Kant hinaus, bis Kant, über Kant ja, hinaus, ja. alle haben sie versagt. Ja, Hegel. Ja, deswegen gibt es einen gibt Ach, ja den Hegel. Hegel. <lacht> <lacht> der Hegel ist der größte <lacht> Versager. <lacht> <am Ende. lacht> weil da bist du immer, immer noch innerhalb eines Subjekts, und, und das ist uninteressant. Das heißt, so lange dreht man sich immer im Kreis, weil man nur das Subjekt denkt. Das sich ja, selber wahrnimmt, sondern das Wahrnehmen des Denkens, das Wahrnehmen des Denkens ist nicht nur den Vorgang des Denkens, sondern ist die ganze Dimension des Denkens. Das heißt, begriffliche Begrifflichkeit bedeutet, dass Begrifflichkeit wahr, die Begrifflichkeit wahrzunehmen ist, die gesamte Dimension auch dessen, was ich davon nicht weiß. Mhm. Das heißt, ist ja das Wissen über das Nichtwissen, ich muss etwas wissen darüber. Ich weiß dann etwas, dass ich das, dass die, äh, die Dimension dessen, die über dieses Ergreifen hinausgehen. Wir meinen ja, Denken ist wie ein Ergreifen. als wie wenn ich etwas hätte, wie das Wort Erkenntnis, ich habe das dann in der Hand. Aber das Denken, wahrnehmen, das Wahrnehmendes Denken würde ja heißen, dass ich, dass ich auch die Dimension, sozusagen die Tragik dessen, die ganze Dimension dessen auch mit wahrnehme. Das meine ich. Nicht nur jetzt das Reflektierte, wie er spiegelt. Bild, sondern, sondern die, die gesamte Dimension, äh, äh, wenn du Begriffe wie Liebe oder Geld oder äh, nimmst, diese ganze Dimension, auch dieses Unergreifbaren, ja. das dich mehr ergreift. Sozusagen, das wäre, meine Wahrnehmung mit Denken ist nur etwas, was über die... Ba Aperzeption nach Kant hinausgeht. Aperzeption wäre das, was du meinst. Das heißt, wahrnehmen, das Denken nur das Spiegel. Ich merke jetzt, dass ich denke. Aber Und ich merke jetzt, dass ich denke, ist nur eins. Also, ich stehe ja sozusagen parteiisch eben auf der Seite also dessen, was nicht äh, in Begriffe gefasst werden kann, was der Begr was dem Begriff entgeht und was, wenn er also gut ist, eben äh, immerhin ahnt. Und äh, was, mir, was genau. mir an der Konstruktion, so wie du sie vorhin äh, aufgebaut hast, äh, unheimlich ist, dass das, was also äh, Sinnlichkeit oder das, was also dann dann in Folge äh, Kunst macht, immer nur ein äh, nachträgliches äh, Konstrukt sein kann, das also äh, äh, in irgendeiner Form möglicherweise durchlässig ist äh, äh, auf auf diese äh, äh, nicht nicht begriffliche Ebene. Das ist das ist mir zu nachrangig. Also für für mich ist das äh, Eher so, dass dass sich die Philosophen doch bitte äh, bequem mögen, äh, sich aus äh, aus den, den sinnlichen äh, Erfahrungen heraus zu denken und nicht aus äh, äh, den, den gerade jetzt gegebenen äh, Formen äh, von Begrifflichkeit und Denken und, äh, äh, und und, und wie auch immer das meinetwegen mit mit Begriffssystemen hadern mag, stehe ich da doch auf der Seite, dass es eben vorsprachliches Denken gibt, dass es also Denken gibt, was sich manifestiert in einfachsten Reaktionsweisen von Organismen, dass es die Möglichkeit gibt, indem ich im... im sinnlichen Arbeiten den Begriff geradezu verweigern, ähm, zu äh, äh, äh, Dinge oder, oder Welt, Weltkenntnis äh, zu erlangen, die ich, ich über den Begriff nicht kriege verstehst Jetzt du, du Günter, Chance, dass ich du also bist hm? du grammatischer universalist das hast du ja gerade eben impliziert ein bisschen ausgesprochen dass du denkst dass praktisch etwas so ich, ist. ich äh, weiß diese ich ich lehne ja ich habe ja schon mehrfach äh, mich mich Schubladen gegenüber äh, äh, aversiv verhalten, weil ja. ich ja äh, sozusagen ich tentakel mit mit mit mir nicht also jetzt in diesem Fall mit Worten und äh, Sprache vermittelt über Med Medien zu euch und äh, die, dieses Tentakeln äh, ist mir wichtiger als mich als irgendetwas zu bezeichnen aber ich, ich, ich bin mehr gespannt auf die Antworten hm? Ja, darf also. wir einmal einlenken. Es ging ja, äh, also jetzt sind wir fast abgerutscht in diese vorsprachliche Dimension, oder rein visuell. Die Anfangs, äh, der Anfangsinput war ja, was das mit Geld zu tun hat und der Verantwortung. Und ich glaube, wenn wir im vorsprachlichen Bereich ankommen, dann sind wir ganz weit von dem Geld entfernt. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, wir müssten da schon unterscheiden. Äh, einerseits, wie wir uns in dieser Welt orientieren und das als Kommunikation, also Orientierung, ohne was zu verstehen in dieser Welt und das als Kommunikation verstehen und dann eben die Möglichkeit von Bedingungen einer Aussage, wie Godot das sagt, eben äh, umzustellen, auf Widerstandserzeugung, wie dann halt so, wie sagt man das, mit hirnischen Aktivitäten, wie das funktioniert, aber auch andererseits, wovon Herr Lierschoff spricht, äh, äh, Formen zu entwickeln, sinnlicher Erkenntnis und darüber hinaus dieses Transzendentale. Dann hm. wäre die Frage ja, wie geht das? <lacht> Plump gesagt. Das Problem, das müsste ich halt kurz machen. also warum ist es gescheitert? Ich habe ja vorher sehr hart gesprochen, es ist gescheitert an der Zeit, also dem Diachronen, nicht dem Synchronen. Also Synchronität, wenn man heute so philosophisch ist, ist die Idee, dass es praktisch in jeglicher Form von Zeitlichkeit eine bestehende Struktur gibt, die sich nicht verändert, durch die dann mit dir, also mit der sich dann die Zeitlichkeit dann ausdrückt. Also alles, was verändert, sich ausdrückt. Das Problem ist halt, dass man dann am Ende des Idealismus auch vor allem in Hegel herausgefunden, also immer mehr bemerkt hat, dass jegliche Form von ähm, Symmetrie oder Synchronität oder jegliche Form von Architektur des Geistes, wenn man dieses a priorische oder universale, was anscheinend jeglicher Sprache vorausgeht, versucht festzuschreiben, dass selbst dem dann wieder Zeitlichkeit entgegenkommt. Also selbst da Entwicklungen bestehen, das Preskriptive, der Diachronie. Das heißt, wenn wir jetzt, wir können jetzt super. Riesenarbeit tun und die komplette Geistesgeschichte und Begrifflichkeitsgeschichte, die komplette Geschichte aller möglichen Weltzugänge, die es gibt, der Geschichte bis heute, also schon vorhistorisch können wir anfangen, darstellen, dann da irgendeine Form von Synchronität finden, die dem Ganzen zukommt, aber dann kann es immer noch sein, dass morgen früh, das ist das Problem mit der Induktion, wir sind ja nicht über die Induktion hinaus, auch wenn wir es die ganze Zeit hoffen mit unseren a priorischen Schlüssen, dass vielleicht morgen wenn es sich eine neue Kultur entwickelt oder wir eine entdecken, die schon die ganze Zeit da war, die plötzlich in diese Synchronität nicht mehr hineinpasst. Ja, das die Frage ist, die also. Was macht es? Was machen diese Sachen mit der Ordnung? des Geldes äh, oder auf der Ordnung das eines Toasters oder so äh, äh, akustisch es ist es ganz schlecht zu verstehen bitte noch einmal wiederholen Arik, bitte ja bitte. ja ich, ich frage mich dann halt was äh, wie das auf die Ordnung des Geldes einwirkt wenn man das schon so äh, äh, spricht wie Godot, dann äh, tauchen für mich solche Fragen auf, was macht das mit der Ordnung eines Toasters, was macht das mit der Ordnung von Wirtschaft und so, anstatt äh, die Denkmuster zu erklären, wie sie äh, gedacht wurden und so. Wenn eine äh, Antwort äh, geben, bei, wird das natürlich nicht äh, ja. äh, ähm, Naja, die Frage war ja, äh, ist Geld gleich Schuld? Also äh, wenn ich zur Bank, also ganz plakativ gesagt, wenn ich zur Bank gehe und 15.000 Euro möchte für einen Kaugummiautomaten oder so oder für einen Kiosk, äh, woher kommt das Geld? Ist das jetzt irgendwo hergezaubert etc.? Das haben Sie ja alles oder großflächig von 2009 der Wirtschaftskrise bis, äh, naja, bis heute erklärt. Und das, äh, die Vorträge hießen ja The Old Man as a Young Artist äh, und dieses Geld-Ding. Äh, und das, äh, naja, was ich was mir aufgefallen ist, ist halt so, dass sie das 15 Minuten lang erklären und so ein, äh, wie heißt das, nicht Autopoiesis, sondern äh, naja, sie erklären das und dann malen sie das an diese Tafel und dann werfen sie das einfach auf den Boden. Sie machen sie <lacht> halt einen Vorschlag, sie erklären es nicht. sie machen äh, den einen Vorschlag, schau mal, so kannst äh, du damit umgehen. Also sie versuchen, nein, dich zu äh, äh, Das fand ich beim Herrn Lischow im Video sehr gut, oh, also, ja, ja. dass das so, so, so war. Ähm, ja, das sind jetzt so komplizierte Fragen, nicht weil... Äh darf ich, ich nochmal noch kurz auf den Andreas eingehen und auf, ähm, wie heißt du? Ähm, Bladzenka, Bladzenka, Bladzenka. Bladzenka, Die, Bla ja. Bla ja. die, die Bla habe ich im Bild, ja, na, na der Herr, der Zeichner. Der, äh, Godot oder äh, Arik? Äh, ich bin wer, gut, ne? der, eine, der eine ist als, als, äh, sozusagen im, als Comic da. Ja, das ist Arik. Das ist, das ist Arik und der andere, ja? Es ist, Godot. ist Godot. Godot. Warten auf Godot. Godot. Ah ja, ja. genau, Godot. Ja, was, äh, Andreas hat sozusagen in der Frage die Sinnlichkeit favorisiert, also als, als Problem hingestellt und, und der Godot hat die Frage der Zeitlichkeit als Problem hingestellt. Ja. Ähm, äh, die, die Frage der Philosophen, es gibt ja sozusagen, es ist ja berechnet, den Philosophen gegenüber skeptisch zu sein und sagen, die bleiben in ihrer Intellektualität, in ihrer Begrifflichkeit hängen. Die Philosophen, die Philosophen? Die das, schließt du dich da ein, darf ich, ist es, also bist du auch Philosoph? Nicht, ich bin auch Philosoph, ja. Gut, die Philosophen sehen, sehen, uh, schließen sich da in ihrer, in, uh, in ihrer Begrifflichkeit ein und das ist ja, uh, ich, ich redet von einer berechtigten Kritik, die in der Welt ist, auch den Intellektuellen gegenüber, die sozusagen immer sich in intellektuellen äh, Konstrukten verlieren und, und ich, ich, ich rede jetzt im, im, in, in den Gedanken, den ich, die vermute, die Andreas auch hat oder die, von, der Andrea, von denen der Andreas auch ausgeht ähm, und dass die Sinnlichkeit da etwas weiter und weiter gefasst ist. Es gibt aber schon Philosophen, die erkannt haben, dass, dass wo ist das sinnliche Element der, der Philosophen? Mhm. Also die Otar zum Beispiel. Ja, die Sprache. Mhm. Das heißt, die Sprache ist dort, wo das, was sie denken, zum Ausdruck kommt. Das heißt, das ist das sinnliche Element. Und da wird es dann deutlich, und da gibt es dann die, auch diese Frage, ob dann äh, erst das poetische Denken, so wie bei äh, Nietzsche das der Fall war, oder, äh, oder überhaupt bei, bei Poeten dann der Fall ist, äh, ob es sich erst da ausdrückt oder bei Hölderlin. Und an diesen Fragen merkt man, das, was Andreas angesprochen hat, es ist wohl, bei den Philosophen gibt es den Durchbruch, wenn sie von der nominalistischen Auffassung wegkommen, zu dem, das sie erkennen, alleine in dem, was sie konsonanten Vokale, dass, sie, dass die Sprache einen Rhythmus hat, dass die Sprache äh, ein, ein ganz gut. sinnliches Element ist. Uh, merken Sie, dass Sie nur mit dem das ausdrücken können, was sozusagen auch Ihr Geist wäre. Uh, jetzt zum Andreas. Das heißt, es gibt schon den Punkt und uh, das, das Ziel wäre eigentlich, Philosophie so zu betreiben, dass man merkt, uh, ich, dass man das Wissen dafür verwendet, um die, Grenz, die Begrenztheit des Wissens kennenzulernen. Es gibt eigentlich meines Erachtens gar das wirklich interessantes Denken, als man denke, streng darüber nachdenkt was es denkt und was dessen sozusagen Ausgeschlossenheit auch mit einschließt. Das heißt, nicht nur das, was das, das ist eben dieses, das meint das Denken, das meint, es könnte noch was ergreifen, sozusagen etwas haben, ist schon verloren. Nur dieses Denken, das, das gleichzeitig einschließt, was es ausschließt, ist ein interessantes Denken. Und das ist sozusagen auch das, und da sind wir an der Brücke der Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit ist natürlich die, die von vornherein mit dem arbeitet. Die arbeitet nie mit dem, dass ich mit einem Bild den habe, mit einem Porträt den dann erwischt habe. Weil derjenige, der meint, er könnte mit dem Porträt den erwischen, hat er alles verkehrt gemacht. Ja Ist das dann Vereinzelung? Ja, hat ja. Das heißt, Vereinzelung ja alles, er muss ja, ja genau, Vereinzelung, er muss ja irgendwie deutlich machen, dass das, das heißt... Im Sinnlichen wird einem sofort deutlich, was den Philosophen in der, in, in der Nominalistik und in der Sprachlichkeit und in dem natürlich auch besonders in der wissenschaftlichen Sprachlichkeit, die ja immer meinen, sie hätten das, was sie da sagen oder als Formel haben. Sie hätten das im Griff. Äh, das, aber der Künstler weiß ja, gleich, weiß, weiß ja bald, dass er eigentlich von vorne her nur mit Scheitern umgeht, eigentlich nur mit dem, mit dem sagt, wie viel er scheitert, wie weitgehend er scheitert oder... Wie, wie groß sein Scheitern ist oder wie er das sozusagen, wie er das an mitteilen kann, den anderen. Ich das, finde das diese, ist... die, diese, diesen dieses Scheitern, finde ich geradezu äh, ansteckend. In dem Moment, wo ich also meinetwegen, äh, also ich bin ja kein Maler in dem Sinne, ich, ich würde ja eher über die Spurensicherung herangehen wollen, aber ja. die äh, äh, in dem Moment, wo ich anfange, äh, über, über die Ohnmacht dieser Bildfläche äh, äh, zu reflektieren, ja. Nicht, äh, komme ich ja dahin, dass selbst also die Berührung der Person, die ich äh, porträtiere, dass selbst also äh, äh, Intimität mit dieser Person, diese, diese äh, Fremdheit, diese Opazität nicht auflöst. Nicht? Und in dem Moment ist es also, finde ich, völlig logisch weiterzugehen, also in, in, in Gebilde wie, wie äh, ein schwarzes Quadrat oder so etwas, nicht? Also, oder äh, an andere Formen, äh, wo... wo äh, wo, wo diese, diese Auf Ohnmacht auch in, in gewisser Weise form werden kann also es ist so ein Aspekt natürlich eine Deutungsmöglichkeit aber ähm, da finde ich also in, in jeder Abbildung ist so ein Erschrecken also so so fast wie du, so wie du das vorhin erzählt hast aus, aus äh, von dem Levinas nicht? Äh, der also äh, gegenüber der Präsenz mit äh, mit, mit einer äh, Wahrnehmungsform, die, die ich jetzt äh, so sage, äh, Verantwortung reagiert. Nicht? Also Hallo. das ja. finde ich also unglaublich künstlerisch, nicht? Weil, es, weil es eben äh, den äh <lacht> geht Kohle, äh, cool, oder was ist das jetzt? Ja, Kohle. Cool Kohle. Ja, okay, ja. Kohle. Äh, Kohle. ganz viele ah, Kohle. Jahre. Wir, der Hinweis, ja, aufs Geld zurückzukommen, oder wie? <lacht> Und äh, also zu, von, von, äh, äh, von Malevich zurück äh, zum, zum Geld zu kommen. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, es ja, kurz. Darf, darf ich mal kurz, weil, weil weil nee, das rein, darf ich nur kurz bitte was sagen? Es ist ähm, äh, eine wunderbare, wir haben ja, oder die, die, Mehrere haben dafür gestimmt, dass in der Bildbetrachtung, in dieser äh, Facebook-Seite, dass da das Bild von Erik Hoffmann jetzt oben als Titelbild hingestellt wird. Bis Weihnachten. Ja. Bitte? Bis Weihnachten. Bis Weihnachten, genau. Aber immerhin. Und, und ja. dieses Bild eigentlich ist ein, ein super Beispiel dafür, für, Porträt. Ja. Für, de, für, dieses, äh, für das auch, dass man... Äh, in dem Bild ist etwas drinnen, ganz eindeutig. Und deswegen ist der, der Vergleich mit der Mona Lisa gar nicht verkehrt. Ähm, diese Frau ist ja nicht einfach nur eine glückliche Frau, wie sie dargestellt ist. Die, hat eine, die drückt eine große Melancholie aus. Und diese große Melancholie ist, ist äh, gespiegelt erstens einmal in dem Hintergrund, in dem Dunkeln. Und, dann und, der, und diese große Melancholie, ja, ein Kreuz, genau. Und die große Melancholie auch äh, äh, wird auch deutlich in dem, in, in dem ganzen Bereich des Mundes, um den Mund rum, nasen mund -Partie. Das heißt, in der Nasen-Mund-Partie ist eigentlich so etwas drinnen, wo nicht ein Lächeln drin ist, sondern wo eine gewisse Bitterheit da drinnen ist. oder ja, Eine Härte, oder, äh, oder, äh, ja, Verschlossenheit. Ja, genau. Mhm. Mhm. Jedes Wort ist falsch eigentlich, was man jetzt ja. sagt. Weil, weil es eben so ist, aber es ist ja nur Annäherung. Ja. Es ist sozusagen... Es ist eine Bitterheit, Melancholie, eine Traurigkeit, etwas, etwas, etwas, melancholisch ist vielleicht das Beste, was es ausdrückt. Und jetzt kommt noch etwas zu, dieses Fantastische an dem Bild, wo er das nur einmal so rausdrückt, dass genau darauf ein Licht fällt. Ja, fällt auf die Tür aber das und ist für auf mich das Gold von Ikonen zum Beispiel. Aber genau. okay. Und, ja, und das ist das Wunderbare, aber das ist das, was ich meine, damit wird das, was sozusagen dieses Erschrecken, dem anderen gegenüber ist auch dieses, es nie verstehen zu können. Auch. Und das Wissen, dass man auch, wenn man es ganz, dass man die Tiefe erkennt und indem man die Tiefe erkennt, merkt man auch, man kann es nicht ausloten. Aber man und, holt doch etwas und, Gewisses, auch, also das war für mich eben auch dieses Gefühl, er holt eben aber auch was herüber. Nicht? Also ja. aus dieser und äh, also ohne das wäre das für mich äh, einfach nur äh, nicht nicht erschreckend, sondern schrecklich. Nicht? Aber in ja. dem wo, wo eben <lacht> mit diesem mit diesem Lichtschein oder mit dieser Art, wie die Augen kommen und äh, da ist auf einmal etwas äh, präsent, was aber äh, also ich denke, da unglaublich drüber nach, äh, aber ich, ich, ich krieg, krieg's nur, wenn ich also die Wörter loslasse. Nicht? Ich finde es so, das so ja. toll, dass er die Spiegelung zugelassen hat, wenn ich mal kurz so reinspringe. Ich habe ja bisher noch gar nichts gesagt über das Porträt, außer dass ich es super finde und es toll finde, dass das bis Weihnachten da ist. Aber er hat ja praktisch diese Spiegelung, die er auf das Gesicht fällt, die hat er sich natürlich auch erlaubt. Ich meine, darauf möchte ich jetzt nicht noch mehr eingehen, aber dann hat er wunderschön dieses perfekte Porträt seiner Partnerin, wie man ja heute sagt ausgedrückt und natürlich auch sehr, sehr viel Sentimentalitäten in diese Form und die Gestiken gesteckt, wo man mir wichtig ist dann auch immer, nicht nur im Porträt, sondern auch in jeglicher Form von Begegnung, die wir zwischenmenschlich haben, wo ist eigentlich diese Sentimentali loka Sent Sent Sentimentalität lokalisiert? Ist die wirklich jetzt nur in ihr oder ist sie wirklich auch wieder in dem Zwischenraum, den wir vorher angesprochen haben? Aber wo äh, ich, darf, ich, dann, Entschuldigung, ich, darf ich das Bild einmal teilen? Nein, dann hast ja, nicht. sehr gerne. Dann wird das ich weiß nicht, ob er das erlauben würde. Ja, würde er das? Okay, dann äh, mache ich hier einmal teilen. Dann wird das, und, bleibt das nicht so abstrakt. Das ist gut, das ist super. Genau. Ja, das, was er so sagt, kann ich leider nur bei einem einzigen Künstler nachempfinden. Bei wem? Ja, bei Alberto Giacometti hm. und solchen Typen. Da, da, da verstehe ich das, was ihr so gesagt habt. Ich wollte mal wieder darauf zurückkommen, äh, auf diese Sprachbausteine und so. Und dass wir uns ja jetzt darauf einigen können, dass Sprache an sich, also Adverbiale und äh, Akkusativobjekte und so immer eine analytische Situation sind als für äh, Nein, nein, nein, nein. nein. Doch, als Wir sprechen hier rein persönlich. Nein. Nein, Sprache kann analytisch sein, aber mhm. die Sprache an sich ist das Gegenteil von Analyse. Ja. Die, die, die also analytische der Sprache ist ist eine eine ähm, ähm, ist ein Teil, eine Perversion, ist eine, ist eine Ecke, ist ist ein Ecken in die Ecke gedrängt sein. Aber das ist nicht die Sprache, so wie Kinder lallen und sprechen oder wie äh, die Sprache ist, ist, ist äh, was völlig anderes. Sprache ist das, was deine gut Klaus Klaus ist, denn, was den ist denn dann der Träger? Was ist denn dann der Träger von ganz normalen äh, Veränderungen? wie äh, Klaus Teleweit das sagt, als dritter Körper, wie Musik ein dritter Körper sein kann, um eben äh, sowas wie eine Transzendenzerfahrung machen zu können. Also ich schließe jetzt an das Thema vor ein paar Minuten wieder an, weil das so das Denken anregt. Das ist nur eine Frage gewesen. Äh, ja, Was ist denn so das tragende Medium, wenn wir also wenn wir jetzt von einer analytischen Situation. Also für mich ausgehen ist das so die all allegoretische Kaffee-Sprache. Kann ja alle möglichen Medien sein, ne? Das kann Medium kann e ein Medium kann e Kaffee e sein, kann Handschlag sein. Aber in der Sprache Ach. ist es das, ist eben die, die Produktivität von Sprache. Also auch in der, in der Auffassung von Bedeutung, also dass im Grunde äh, über, über die Allegorese, also grob gesagt das hineindeuten, äh, Dinge aufgeschlossen werden können, die dann den den dann also anders wiederum nachgefolgt werden kann zum Beispiel also Sprache ist nicht der einzige Schlüssel aber ist ein ein ein, ein wunderbarer Schlüssel zum zum Aufschließen und äh, ich finde da äh, gibt es also wunderbare Interferenzerfahrungen und äh, äh, äh, äh, ah fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, äh, so, das ist ein, eine der Möglichkeiten äh, von Sprache und das ist, ist, nicht, geht, ist nicht der analytische Weg. So, aber, äh, da würde ich also ganz mit Günther äh, gehen, dass, dass der analytische Weg sekundär ist. Ich mache etwas und dann frage ich mich, was habe ich da gemacht? Das heißt, das kommt dann danach. Nicht? Aber erstmal gibt es Setzungen, gibt es äh, äh, Versuche mit bestimmten schon gehabten Wörtern äh, etwas zu erfassen, dabei verändere ich das Wort oder oder die die die Bedeutung äh, schwankt einmal in, in eine andere Richtung oder so, also äh, das, das und das ist eben sehr auch eben, ich nenne das ja Tentakeln, also eben auch da äh, ist eben auch der zeitliche, äh, das zeitliche mit drin und ja, also so so äh, knapp gesagt, nicht da, da, da sehe ich das jedenfalls. Da, da möchte ich ganz mal kurz so eine, eine aufklärerische Intervention geben zur Analytizität, wo man gesagt hat, was auch stimmt, ähm, dass sie sein kann, aber nicht sein muss. Also sie ist eine Möglichkeit von Sprache, aber bei weitem nicht ihr Flussbett oder ihr Grundwasser oder ihre Essenz. Ähm, ist denn Analytizität überhaupt irgendwas mehr als einfach nur ein Ton? Also sowas wie ein, so ein eine Stimmung oder ein Ton, in dem es gesprochen wird. Und ich habe heute mal wieder meinen Liebling gelesen, oder mal wieder reingelesen, Herr Wittgenstein über Gewissheit. Und da der Artikel 30, das sind ja immer nur zwei, drei Sätze, lese ich euch mal kurz vor. Wenn einer sich überzeugt hat, so sagt er dann, ja, die Rechnung stimmt. Also er spricht doch mathematische Rechnungen ne? an. Also was, was für ein Werk, bitte? Die Untersuchungen? Wittgenstein über Gewissheit. Über Gewissheit, genau. Aber er hat, aber, hat, aber er hat das nicht aus dem Zustand seiner Gewissheit gefolgert. Man schließt nicht auf den Tatbestand aus der eigenen Gewissheit. Die Gewissheit ist gleichsam im Ton, in dem man den Tat, indem man den Tatbestand feststellt. Aber man schließt nicht aus dem Ton darauf, dass er berechtigt ist. Es stellt gerade so Sachen wie, ob Sprache analytisch ist oder nicht analytisch ist, oder die Nebensächlichkeitenbank, ne? Es ist dann eher naja, so ein ja, rein-rhetorischer Ausweg. Äh, ich, ich höre darin vielmehr so äh, die Demut gegenüber der Offenbarung der Geometrie. Aber okay. keine Ahnung. Wie meinst du das? Habe ich es nicht genau verstanden. Ja, zum Beispiel, äh, bei Descartes ist das so auch der Fall, dass, äh, ja, die Geometrie so, da, wie nennt man das, die, die Kerze entzündet, nicht wahr? Und das ist bei so mit vielen Leuten, mit denen ich mich beschäftige, so, dass oft die Mathematik oder Informationsgeschichte, wenn ich das so nennen darf, äh, Auslöser ist von so Gedanken. Äh. Überhaupt nennen wir das nicht Schönheit eigentlich. Ist das nicht das, was Stimmigkeit, Schönheit, Proportion, Harmonie ist? Äh, also das ist ja ganz ähnlich. Äh, Logik äh, ist ja deswegen ja auch faszinierend, deswegen, weil sie schön ist, weil sie, weil sie in, ihrer, in ihrer Fügsamkeit, weil, sie, weil sich da was fügt, weil da Dinge zusammengehen. Ich finde, äh, du, so, du Symmetrie und sowas. Ja, genau. nur ja, weiter und noch Symmetrie ist nur eine Form der Schönheit. Ähm, ähm, einfach Proportionalität, Stimmigkeit, äh, Überzeugung. Das heißt, dass man etwas das einfach überzeugt in seinen in seiner Zusammenstellung äh, und und Logik ist ja eigentlich auch sowas. Logik ist eigentlich das etwas, wo Dinge zusammengestellt sind, das überzeugt einen. Und das kann einmal jetzt nur überzeugen auf, wegen der Schlussfolgerung. Es kann einer überzeugen, weil es so verblüffend ist oder wie Aphorismen oder so, weil sie sowas auf den Punkt bringen oder so eine Widersprüchlichkeit herstellen oder so. Aber äh, das ist, sind ja eigentlich sozusagen so, so Kategorien der, der Schönheit oder dessen. Und äh, wenn man jetzt nur fasziniert, ist sozusagen auf formale Logik nachher, sondern vor eben das, was sozusagen in Richtung auf Mathematik geht, dass man einfach diese Schönheit auf, auf, auf in sich stimmige Formen, die sehr reduziert sind. So Fibonacci-Sachen quasi. Ja, ja, und überhaupt die ganze die gesamte Mathematik. Die, äh, dass man einfach, äh, wie sich dass ich das so ineinander zusammenfügt, dass, dass kein anderer Stein mehr reinpasst, sondern dass die alle zusammenpassen müssen. Äh, das sich selber fügen ist ja auch ein Schönheitsbegriff. Äh, ich wür, ich würde es mal so ansehen. Ich wollte auf hm. etwas, was untergegangen ist von den Goddard, ähm, nämlich auf die Zeitfrage eingehen. Ähm, äh, noch einmal, weil die, es waren so zwei Aspekte, der eine von Andreas war das mit der Sinnlichkeit und der Godot hat die Zeitfrage mit reingebracht. Ähm, ähm, Dieses Porträt ich habe aus dem rausgehört, was, was, was, was, was er gesagt hat, was du gesagt hast, äh, dass du diese äh, synchrone Zeit als den Maßstab ansiehst. Ich und ja, und, äh, und du hast eben synchron und asynchron genannt, was ja immer heißt, äh, was ja immer der Maßstab ist dann synchron. Wenn man asynchron sagt, ist es ja auch nichts anderes als wir nicht-synchrone. Ja, das stimmt schon. Aber was ich primär gesagt habe, ist, dass selbst diese Synchronitäten, diese Maßstäbe, die hergestellt sind, einfach nur die Bildung von Sozialität oder Lebensform, dass selbst diese Diachronie unterworfen ist. Und dass ja. gerade dieser Wechsel, wo man das festgestellt hat, dass wir nicht Diachronie, also Geschichtlichkeit durch eine Synchronität von Geschichtlichkeit, also durch das Verstehen von Geschichte an sich oder das richtig logische anwenden der Form von Geschichte ist, sondern dass die, also dass die Diachronie die Synchronität erschafft und nicht die Synchronität die, An die Diachronie. Ne? Das war ja der große, große Punkt, wo dann das ganze Transzendentale und analytisch im Sinne von Weltkonstruktive, ähm, Generaltheoretische, Universalsprachliche, dann in der letzten großen Erschöpfung seiner selbst, wo sie gemerkt haben, unser Unterfangen als solches war schon in seiner Intention absurd. Wie würdest du das Darf, in dann, Darf ich mal den den kurz da rein, ähm, Frank. Ja. Ähm, Synchron, desynchron, keine Ahnung, wie auch immer. Die Aber ja was, hat ja. was hat denn die Synchron, Chronologie und die damit zu tun? Chronologiezeit. Chronologie ist ja, die ist ja nun linear, die verläuft ja irgendwie. Und das ah, ah, ah, die Linearität ist so neu. Die Linearität gibt es eigentlich dominant, erst seit also dominant im Sinne von mehrheitlich auf der Welt, erst seit 30, 40 Jahren. Ne? Ist durch und durch kulturell ist entstanden mit der westlichen, also, ist also, eine, also auch noch eurozentrischen in der Progression der Moderne, diese Idee von Fortschritt und Untergang und war noch bis in die 50er, 60er Jahre weltbetrachtend immer noch die Minderheit. ne jegliche Form von zum Beispiel Stammesleben oder selbst auch einfach nur östlich geprägte, also eher auf den Vedas und dem Sanskrit basierende Philosophien sind bis heute nie überhaupt da angekommen oder überhaupt in dieser Art von Linearität zu sprechen. Auch die Theologie, ja, ne, da noch was, geht, zum Beispiel Theologie, so. Hegel, so absolut lächerlich. Sorry, was hast du gesagt? Ja, weil es ja. da ja auch gar nicht darum geht, äh, im Zen-Buddhismus geht es ja jetzt auch nicht um Logik, in dem Sinne, wie es äh, so in, eure, wie heißt der, Eurasthenes oder so äh, Logik im östlichen eher sowas wie Simplizität. Eben, ja, ja. Äh, äh, Gleichzeitigkeit wollte ich noch sagen, was die Birgit meinte mit, äh, was könnte sie da noch schreiben. <lacht> <lacht> <lacht> Also, aber ich glaube, die, glaub, äh, die Dauer. Ja. Wir, wir, wir, wir, was, wir wissen, Dauer. was Diachron ist. Also Synchron. Was ist jetzt auch, was für, das? für ein mal Gegensatz. Ne, Diachron zu Synchron. Genau. Ne? Ja, aber ich meine jetzt, wie passt jetzt chronologisch dazu? Das wollte ich einfach noch. Es sind ja zwei verschiedene Formen von Chronos. Also Chronos ist die Zeit. Dann hast du das Synchrone und das Diachrone. Genau. Und aber das Chronologische läuft eh so immer hinterher, also nebenher. Das ist so das Chronologische, weiß nicht, was ist das? Kannst du das definieren? Ich dachte, das ist die, die, der, ja, der mathematische Ablauf der Zeit. Also das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Also das Atmen das ist Dat also Beispiel, das... Du kannst, auch du kannst auch genau Zeitpunkte festmachen. Das heißt, mit einem Datum und der Uhrzeit auf die Sekunde genau. Und das ist doch die chronologische Zeit. Aber das ist ja auch letztendlich nur ein technischer Vergleich zweier Mechanismen. Ne? Also Du baust dir praktisch einen Mechanismus wie ein, eine tickende Uhr. Ne? Und mm. dann vergleichst du praktisch, also dann starrst du auf diese tickende Uhr... Und zählst dann in deinem Kopf 1, 2, 3, vier und dann schließ, äh, schließt du darauf irgendeine Sache, die deine Umwelt betrifft. In diesem Sinne ist es dann auch nur eine Synchronität, die du selber wieder wiederherstellst, aus einer diachronen Situation heraus. Also Aber ich weiß Kontext nicht, ob ich die herstelle oder ob die mir von der Außenumwelt so aufoktuiert wird. Was ist dann die ja, Achtung, bitte? Was ist dann Diakron? Kannst du das? Diakron ist dann genau der Kontext, der erklärt, wie sie auf die Idee gekommen ist, überhaupt das zu tun. Also das, was sie dann selber angesprochen hat. Wurde mir das vielleicht vorgeschlagen? Hat man mir in der Schule gesagt, dass das so ist? Also da kann man zum Arte gibt es eine sehr schöne Dokumentation darüber. Also dieses ja. Uhrding und dieses Zählen ist eigentlich eine Erfindung der Industrialisierung. es war auch damals echt schon eine völkische Umerziehungsnotwendigkeit, dass man an der Schule angefangen hat, Uhren zu verwenden dass man Leute auf das irgendwie polen musste. Wie gesagt, das ist sehr neu. Und Diakon, würdest du sagen, sozusagen äh, ist, die, ist die Wahrnehmung... Äh, habe ich gerade gegeben, diachrone. Also ich habe gerade eben die diachronizität dieser Synchronität erklärt, indem ich praktisch auf den kulturellen Kontext, so ja, ich die, die, die, die soziale Plastik und die Intention der sozialen Plastik hingewiesen habe. Ja. Das eine ist also eine, eine, eine, eine Struktur der Abfolge, also Muster der Abfolge. Und ja. äh, das ist diachron und äh, die, die flächige Ausdehnung, meinetwegen diese, die, diese Abfolge als global anzusehen oder äh, ins Globale umzurechnen, das wäre dann äh, der, der, der synchrone Anteil, sozusagen die, die, der, die, die synchrone äh, Richtung des... Äh, äh, ja, Koordinatensystems. Dann, und wie wie sieht es dann mit den zeitlichen Begriffen aus, die in den unterschiedlichen Sprachen von Vergangenheit, Vorvergangenheit, Vorvorvergangenheit, Genau, Zukunft, genau und im Arabischen äh, sollte es gar nicht diese Zeitformen geben. Das hm. so Vergangenheit, ja, genau, was ich ist sage, dann, ist, äh, Damit genial wir Da haben wir ja sozusagen das eine ist das, was, was die naturwissenschaftliche Prägung ist, das wäre ja das Synchrone und äh, diese mechanische Zeit und des, dann der Gegensatz des Diakrone, aber im Sprachlichen haben wir ja nur ganz andere Dimensionen. Ja. Ähm, ähm, und da, da wird ja die Frage überhaupt erst interessant: Wie ist denn, was ist denn Vergangenheit? Was ist denn Gegenwart? Was ist denn das Jetzt? Was ist das? Ja. Äh, was ist der, die Permanenz des, des Jetzt? Du stellst gerade eine Frage. Gibt es überhaupt Zukunft? Das ist, das ist sozusagen, da wird es interessanter. Ja. ja, das ist bei mir, ich, ich arbeite ja da über das leere Thema und die, dieses, dieses mit der, mit der Zukunft seit, seit einigen Jahren und finde eben, also mein Schlüsselgedanke war, dass, dass ich gemerkt habe, dass die Zukunft ja gar nicht wie eine Straße über den Horizont auf uns zukommt, sondern das ist also diesen, dass das sozusagen dieser dieser Horizont, äh, äh, den man da meinen könnte, dass der direkt ans Nichts äh, lehnt, nicht, dass also so aus der aus der Vergangenheit heraus äh, wie wir die äußerste Schale einer Expansion äh, bilden. Also das kann man fast also in in, in also das ist jetzt natürlich Metapher, aber äh, äh, so, so, so äh, die die die äußerste Oberfläche einer Wahrsagekugel, die nach unten immer zum zu, zur Vergangenheit hinguckt und aber gleichzeitig in dieses Nichts hinein expandiert aus aus Beweggründen die äh, äh, die äh, also äh, äh, aus der Vergangenheit auf uns kommen. nicht Und äh, das, das finde ich so extrem spannend, äh, äh, auf dieser Außenfläche äh, zu reiten. Nicht Wir reiten bei der Erde, auch bei der Erde reiten wir schon auf einer Außenfläche, die, die höchst äh, äh, empfindlich ist und äh, äh, ein Bild, was mich dahin gebracht hat, das sind die äh, äh, Sodarzicliden in, in den äh, Salzseen im, im großen Grabenbruch. Äh, die, die, wenn man sie äh, beobachtet, immer im Kreis fliehen. Nicht? Die, sind, die die können in einem unglaublich äh, äh, äh, basischen Milieu überleben. Das wird kein anderer Fisch leisten. Nicht? Mhm. Aber sie, äh, sie fliehen immer im Kreis. Warum? weil sie also in Süßwasserquellen leben, die in diesen See hochkommen und die das, äh, dieses Milieu so weit verdünnen, dass sie da äh, leben können. Aber bedauerlicherweise äh, sind diese Quellen heiß. Das mhm. heißt also, nach innen hin kochen sie, würden sie zerkochen, nach außen hin würden sie verätzen. Nicht? Und das empfinde ich als eine derartig starke Metapher für das, wie wir hier auf der Erde sind. Und wenn man jetzt also von der Erde aus in die sogenannte Höhle des Weltalls guckt und dann merkt, aha, das ist aber im Grunde ein Vergangenheitszustand, weil das ist alles, was so kommt, kommt sozusagen aus der Vergangenheit, das war schon äh, bei uns an. Und auf einmal kippt dieses Höhlen- diese Höhlenvorstellung umstülpt sich zu einem, einem, äh, äh, ein, einer, einer konvexen äh, Krümmung, nicht? auf der sozusagen die Erde, nein sogar ich, jetzt so, sozusagen so die, die, die Spitze von, von, von, von Präsenz ausmachen. Und äh, äh, es gibt dieses irre Bild, äh, wo, wo, wo, wo man sagt, also das Vieh hat überhaupt keine Chance zum Himmel zu gucken und äh, guckt immer nach unten zum Gras. Und äh, auf einmal stehe ich als Mensch da und äh, möchte mich umdrehen zur Zukunft nicht? und äh, äh, mich, mich, mich von diesem, diesem Gras der Vergangenheit abwenden und merke, äh, dass das also kaum, schwierig, kaum, kaum, kaum möglich ist. Und dann merke ich, nein, wir haben schon eine unglaubliche Arbeit geleistet. Unser, unser Horizont, so fiktiv oder virtuell er sein mag, reicht ja, im Grunde über die diversesten Methoden bis zu seinem Ursprungsgedanken und durch Pro und, und in unglaubliche Prognosefähigkeiten und dadurch entsteht dieser dicke fette Raum, äh, in dem wir leben, also sozusagen so das, was bei unserer Erde so diese äh, die, die Ökosphäre ist, nicht? Äh, würde man würde ich da sagen gegenüber der Zukunft haben wir äh, einen, einen seltsamen Raum äh, uns erorakelt, nicht? In, in dem so äh, in dem, äh, äh, sowas wie äh, legitime Erwartung äh, äh, stattfinden kann und nicht nur wie bei einem Einzeller die die, die die sekündliche Erwartung äh, sozusagen einer, einer Sicherheit bis man verschwunden bis man gerade zufällig ich verschlungen worden ist über die Zeit raus 8 oh. Uhr wollen wir noch einen Gong machen nicht einen einen, einen Hallo Gong sondern einen Tschüss Gong wieso äh, wollen wir das jetzt hier abbrechen Nein, nein, eine Stunde und dann nein, machen wir hier unaufgezeichnet darüber <lacht> Ja, wir machen das jetzt einfach weiter. Das ja, Wir sind jetzt so dabei und äh, das ist jetzt wirklich so ins... Äh also eine Stunde vorbei. Okay, ab jetzt rechnen ja, die Überschusszeit. Andreas, Andreas kann ja jetzt nicht so irgendetwas so in den Raum reinstellen. Wir, wir sagen jetzt einfach ja, okay. Wir so geben dir den Zehn. <lacht> dann hier das, hat die halbe nein, Welt erklärt hat. Nein, ich habe mit hab, einfach so logisch. Das kann davon, nicht wahr sein. <lacht> ich, ich, an einer, ich bin einer, ja sehr für die Ich habe an einem, hab an einem wunderbaren ein Bild, Bild. Bild gearbeitet oder an einem interessanten Bild. Ja, sehr Bild. schön, sehr, so. schön, ja, sehr oh, schön. Solidarität für Michael Wald. <lacht> <lacht> der hat gerade äh, den Videocut geschickt, aber den oh, konnte ich jetzt nicht angucken. Bruder. Ja, super, ey, das ist ganz toll. Das hat er eigentlich gesagt, dass er es vor Weihnachten machen wollte und jetzt ist es schon da. Ich bin total dafür. Eben kam das so rein als äh, Nachricht, ja. Also können wir noch mal zusammenfassen, nochmal, nochmal, sagen. Der, nochmal dass, zur Frage der, der Zeit. Ich äh, äh, ja. mit, mit dem Andreas was entgegensetzen gar nicht, weil äh, nur, nur noch was dazu ergänzen, überhaupt nicht. Da. Ähm, äh, ergänzen dazu. Äh, wir wissen von der Zukunft nur durch die Vergangenheit. Das heißt, genau. wir wissen dadurch, dass wir von der Vergangenheit wissen, wissen wir vom Jetzt. Ähm, weil wir dadurch sehen, dass wir aus dem Jetzt schauen und das Jetzt ist eigentlich das Modell der Zukunft. Mhm. Ähm, weil eigentlich wissen wir nur von der Vergangenheit, wo wir etwas darüber wissen. In dem anderen sind wir existenziell drinnen. Äh, und äh, wir wissen, wir können nicht sagen, wir wissen von dem jetzt, weil in dem Fall ist es verrutscht und ist schon Vergangenheit. Dann wissen wir immer nur von dem Vergangenen. Eigentlich etwas wissen können wir nur über die Vergangenheit. Und und das Modell und vielleicht ist der sprecher eben im gleichen Sinne wie der andres das Modell dazu ist eigentlich ein Modell der Vergangenheit ähm, ist eigentlich etwas, wo wir die, wo wir ähm, und das ist auch, auch geschichtlich so, dass wir immer dann, äh, äh, dass dieses Verhältnis von Wissen über die Zukunft immer in Verbindung geht mit Wissen über die Vergangenheit. Ähm, das heißt, wenn wir uns etwas Neues machen, von dem man noch gar nicht wissen, was es ist, auf einmal sehen wir die Vergangenheit anders. Erleben dadurch aber auch, haben auch Vorstellungen oder öffnet sich Horizonte in, den Zug in die Zukunft auch. Ähm, so, wollte ich nur noch mal das dazu ergänzen, zu dem, was der Andreas gesagt hat. Also, ja. äh, weil, weil dieses jetzt, aber eben das, funkt, aber eine das, das System, um das mal einfach kurz hat. zu sagen, ja, ja, mir kommt das einfach sehr bekannt, also das, wir analysieren oder wir äh, schauen uns die Vergangenheit an und machen daraus Modelle für die Zukunft, um dann Prognosen zu stellen, wie die Zukunft vielleicht ablaufen könnte. Bestes Beispiel äh, ist dann, und dann ist da wieder so ein Link zu dem Geld, so wird das ja auch mit der Geldwirtschaft gemacht, ja, ja. da werden irgendwelche Bilanzen aufgestellt oder sonst irgendetwas, da werden alte Sachen an der Börse analysiert und neue, Kursverläufe zu prognostizieren und so weiter. Und im Endeffekt läuft es ja wie, wie immer ganz anders. Es ist ja ähnlich wie beim Golfspielen, wo du auch nicht genau sagen kannst, wo der Ball dann, wenn der abgeschlagen wird, vielleicht irgendwo hintrifft. Und äh, das ist äh, auch, wenn man Experten analysiert, wie die ihre Entscheidungen treffen, dann kann man das nicht 100 Prozent machen, weil da immer noch irgendwie eine Komponente der, ich nenne das jetzt mal Intuition oder ein, eines anderen Mechanismus oder einer anderen äh, Handlung mit einfach mit reinfließt, den man nicht analysieren kann oder den man auch nicht erklären kann. Ja, das ist eben das, was sozusagen die Spontanität ist. Über die es nicht anders geht oder die Kunst. Das heißt, wir müssen etwas Neues erfinden, damit wir die Zukunft in Vergangenheit überhaupt sehen. Du kannst die Vergangenheit anders sehen, weil du in die, weil du in, der, in die Zukunft rein, was tust. Das heißt äh, Du tust es ja, ähm, das dabei zum Bock macht uns ja immer deutlich, dass die gesamte Kunstgeschichte ist eigentlich das, dass jemand was getan hat, äh, der Albrecht der Los, und dann hat man erkannt, dass in der Renaissance eigentlich diese Idee schon längst da war. Genau. Oder, oder Giacometti hat was gemacht, und dann merkt man, dass die Kladen, dass das eine ganz alte Form ist. Aber, aber die eigentliche Leistung dabei ist, was damit die Aussage ist, dass das eine Spontanität ist, das heißt, Unwissen ist. Das heißt, das ist, da ist man einfach in etwas reingestürzt, da hat einfach etwas ja. in die Welt gesetzt, ohne ja. es wirklich umfassend zu wissen. Du und und fragst dann, und, was habe ich gemacht? Und, und, und daraus, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Verantwortung, die man da setzt, indem man das einfach hinsetzt und es das verantwortet, dass das jetzt da ist, entsteht Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, die, Zukunft, die Vergangenheit steht nicht aus der Vergangenheit, weil etwas zeitlich vorbei ist. Weil das würde ich gar nicht merken. Ich kann es gar nicht wahrnehmen, sondern äh, ich merke es nur, weil ich etwas sozusagen, weil ich etwas, weil etwas in die Welt gesetzt ist, weil, je, weil es Autoren gibt, weil es Menschen gibt, die sich, die den Mut haben, etwas in die Welt zu setzen und, und dadurch wir Vergangenheit anders sehen und, und dadurch überhaupt Zukunft sehen. Das ist das, ist das nicht, die Prinzip. Nochmal, ich habe das äh, nicht, akustisch nicht mitgekriegt, Arik. Ist das dieses Autorität, äh, Autorschafts durch Autoritätsprinzip da? Oder heute, heute ja. gibt es ja eigentlich nur noch Urheber. Ja, Wobei das ja, Autoren, äh, ja, Autoren ja, ja. sein können. Also wenn das ja, an die Person gebunden ist, wird das eigentlich ähm, rechtlich zurzeit Urheber genannt. Ja, aber das ist ja schon, das ist ja schon uh, Urheber ist ja schon ich ja sozusagen. Nur mehr einfach juristische Frage, genau, weil genau, das ist genau. ja schon in der genau. Vergangenheit. Ja. Urheber kannst du nur von jemandem dem, wo du sagst, das ist überhaupt entstanden. Der Autor ist jemand, der weiß noch gar nicht, ob das entstanden ist. Das heißt, der, der setzt <lacht> das hin. Das, das heißt, da, da, da sagen später Leute, das ist der Urheber. Das heißt, die Autorschaft ist, ist, ist sozusagen ist das, ist die Spiegelung der Verantwortung des Antlitz des Anderen. Ja, das sagst du so schön. Ja. Aber da gibt es im Roland Barth, der behauptet nun irgendwie gerade, dass man das äh, nicht so sehen ähm, kann, der das ja sehr in Zweifel stellt, ob es überhaupt noch Autorenschaft geben kann. Also bevor ich mich frage, was habe ich da gemacht, bin ich erstmal dankbar. Das heißt, ich, irgendwas, irgendwas läuft, und plötzlich habe ich was äh, für mich selber äh, unerwartetes, fremdes. Mehr oder weniger beglückendes, manchmal Scham, Scham getränktes äh, äh, äh, er, erzeugt. Plötzlich ist das da und dann plötzlich merke ich, es stimmt. Ja, genau. Und dann dann bin ich einfach erstmal dankbar. Wenn es misslingt, oft im zweiten Atemzug auch. Und äh, dann dann kommt irgendwie sowas wie, äh, was war das denn jetzt? Und äh, Oh Gott, und dann, wenn dann noch die wie die, die, die, die vorgestellten Blicke der anderen noch dazukommen, dann wird es total kribbelig. Aber die, äh, so dieses, dieses erste Moment ist äh, tatsächlich dieses, dieses Empfinden, äh, ja, erfunden, gefunden, was auch immer zu haben. Und dabei fü fühle ich mich gar nicht so sehr als das Macher-Subjekt oder so etwas, nicht? sondern also eher als jemand, der da am Rumwehren war und dann, äh, hoch, nicht? also ein Erstaunen ist damit drin. Und äh, ja ich versuche es natürlich auch immer wieder zu provozieren, sonst wäre ich ja natürlich nicht in dem äh, Beruf, in dem ich bin. Aber diese äh, die, die, die Erfolgs, äh, also die Erntemöglichkeit äh, ist zufällig, finde ich. Nicht? Genau. Aber ähm, äh, Birgit, die, die Sache des ja. Autors ist nur dass, dass der die Verantwortung übernimmt. Das ist alles, was der Andreas gesagt hat und am Schluss kommt aber der Satz, darüber übernehme ich die Verantwortung. Das ist Autorschaft. Autorschaft ja. ist, nicht, ist nicht das, was eine Erfindung ist oder was Urheberschaft ist oder was, was, äh, was äh, äh, im Verlag irgendwie äh, das Recht, dass er jetzt das, das, äh, das Manuskript abgeben hat. Autorschaft ja. ist die Verantwortung darüber zu übernehmen. Das ist etwas völlig anderes. Ja, das heißt, Absolut. Das, was völlig an das ist eine ganz, ganz andere Definition. Ist ganz der, andere, das hat, das, ist, äh, das, das äh, ist wohl in das Rechtliche mit eingespannt dann und so weiter, aber, aber und wird dann auch rechtlich, nur, aber nur deswegen, weil er sagt, ich übernehme für das, was ich hier gemacht habe, die Verantwortung äh, und stehe dafür da und habe keine, wie, wie, sag ich, es gibt keine Autorität, die mir das absichert, sondern nur äh, ich sichere das ab. Ich sage, das ist so, und das hat eine Bedeutung und das ist wichtig und das, dafür stehe ich jetzt ein. Und das ist Autorschaft. Und nicht, äh, nicht, nicht das, äh, Autorschaft ist nicht das Werk, sondern äh, äh, ist für das, ist sozusagen auch äh, einstehen für die Wirkung dessen, für die Wirkgeschichte. Das heißt, äh, auch wenn ich es alles nicht genau weiß, aber ich stehe dafür ein, dass das eine Wirkung hat und dass diese Wirkung dass ich dafür da stehe und, und sage, ja, dazu. Und, und, und äh, so. Das wäre eigentlich das. Nicht, nicht ja. jetzt nicht, auch nicht das, was, wir, äh, wie der Andreas sagt, das ist nicht das Machen, es ist nicht, es ist nicht äh, der Künstler als Handwerker oder so, sondern mhm. der, da ist der Grund, der Ursprung dessen. Der Ursprung der Autorschaft ist, weil das ein guter Handwerker war und weil der als Handwerker gesagt hat, das stimmt in sich selber, deswegen kann ich das so stehen lassen und kann es verantworten. Aber was daraus geworden ist, ist eigentlich die Verantwortung. Er verantwortet es, Weil er ähnlich wie der Handwerker sagt: Das stimmt. Das ist in sich. Ich habe alles mir angeschaut in aller Richtung. Ich kann das so stehen lassen. Ich muss jetzt nicht weiter dran arbeiten. Ich muss es nicht wegschmeißen. Mhm. Ähm, äh, ich ich stehe dafür. Das, ist, das, das wäre sozusagen. Bei auch. mir kommt das dann noch ja. was dazu, dass ich es dann nicht als Ende empfinde, sondern ich habe immer das Gefühl, ich setze Anfänge. Also ich, ich, ich ja, habe also da selten ich, das Gefühl. Das, das Gefühl, dass mit dem, was dann entstanden ist, äh, etwas also definitiv wäre oder so, sondern es ist also im Grunde äh, ein, ein, ein Hinauslassen schon und äh, manchmal denke ich, okay, das wird jetzt erwachsen äh, oder so, aber ich äh, habe hab immer das Gefühl, äh, da, da, dass das es jetzt nun wirkt, nicht? also so keine Ahnung, aber das äh, äh, auch wiederum ja, mich mich mit hineinzieht oder so gibt, gibt es unterschiedliche Doc, Situationen. Also Erkenntnisinstrumente als real wirkende Universalie und äh, äh, vom abgelegten Werkzeug, also der Ontologie des Werkes als Artefakte äh, in der Vollendung äh, äh, ja, auf die Intention schließen zu können. Das habe ich da zumindest so gelesen. Äh, ja, das klingt so schlüssig. Äh, das ist dieses altbewährte Prinzip. Seitdem es halt äh, das Wort in dem Sinne Kunst gibt in Europa, äh, da knüpft das ja alles an. ja. Sind sie alle still? Schweigen ist auch kommuniziert. Wieso hast du eine Sonnenbrille auf? <lacht> Blend ich so. Blenden werde ich so. Du musst die Sonnenbrille auf die Ohren tun. <lacht> du musst sie auf die Ohren tun. Das mache ich das nächste Mal. Das ist ein guter Vorschlag. Ich mache das nächste Mal. ja so Nein, ja, das blendet mich alles aus. Bist du so ausgeleuchtet? Genau. Von der Praxis der Verwirklichung. Ja, aber wir verwirklichen doch hier auch etwas, oder nicht? Ich doch, ja. ja, im Sinne von Verantwortung generell. Also, wo Günther hier so stimmig und schön über Verantwortung gesprochen hat, das ist ja auch, wie man dann praktisch erklärt, wie das funktioniert, etwas zu verwirklichen, also Wirklichkeit entstehen zu lassen und dafür auch einzustehen. Verantwortung hat halt auch letztendlich oft sehr viel mit der Fähigkeit, der integrierten Erklärung zu tun. Ne? Also wenn ich mit einem Künstler spreche und ich denke, der übernimmt die Verantwortung für sein Werk, dann ist es das, wenn, er, wenn ich merke, okay, der kann das wirklich erklären. Und ja. ich auch gleichzeitig wieder dann spüre, deswegen komme ich wieder auf diese, diesen Ton danach, dass er das auch für sich selber tatsächlich so meint. Also das, ist, das ist doch eher ist, so dann im sozialen Kontext, wenn du versuchst sozusagen äh, so eine gewisse Homogenität deiner Person äh, plausibel zu machen und dass du also nicht, äh, ja, nicht heute so und so bist oder äh, so, sondern äh, äh, ich habe ja eher das Gefühl, dass äh, die Sachen, die ich äh, angefangen habe, eben äh, tricky sind und äh, hinter meinem Rücken oder sonst wo immer, immer irgendwie ausweichen oder... Äh, sich sich dann woanders wiederfinden und ich finde so twitter erfahrung wo man irgendwie was schreibt und jemand anderes kommt mit einer völlig anderen äh, äh, äh, Antwort da drauf oder, oder nimmt es völlig anders auf und, und führt es völlig anders weiter und solche Geschichten sind da also für mich eher äh, äh, Beispiele für diese Quecksilberigkeit. Wirklich macht immer was. Ja, ich wollte euch mal sagen, hier, hier nähe ich ja das Kunstwerk, ne? seht ihr das? Ist das sichtbar? In Outdoor Kleidung. Ja, ja die Kleidung. Da unten. Ja, das ist die Kunstkleidung. Na, da, die Kunstkleidung. Na, ich sehe aber das noch nicht. Kann die noch ist es da unten. Beim Knie, beim Knie. Ja, genau. So? Nein. Nein. Hä? Da hast du das jetzt, hast du dein Handy vorgehalten. <lacht> ja. Ja. ja, das ist <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich probiere. Ja. Du musst noch höher also. raus. <lacht> ich <lacht> kann mhm. das im. Äh, Moment. Du musst noch höher raus. Das, das fällt noch ein bisschen leid, runter. Ich nur die Kamera runter tun. So? Ja, noch mehr. Noch mehr. Das Knie raus. Ja, mehr drauf. geht nicht. Was? Knie mehr raus. Geht. Ja, da, jetzt, jetzt. Jetzt kommt. Jetzt. Und weiter nach vorne, nach links. Ja. Okay. Die nach bist, wie Bild, bist du aus dem Bild draußen? Bist so. du aus dem Bild draußen? Jetzt ja, ja, jetzt, da, ja. Ja, genau. ja, jetzt war's gut. Super, soll nicht länger. Sehr gut. So, also das war jetzt hier die Akrobatik zum Abschluss. Ja, genau. Und statt wo, dem Nonnenkleid habe ich heute mal eine Hose an. Ne? Sonst hätte ich ja. das auch nicht gemacht. weil hätte halt man mir ja unter das Kleid geschaut. Und so habt ihr mir schon in den Schritt geschaut, oder nicht? Guck mal, bitte. Ich gemacht. Könnt ihr lesen? Sollte ja. ich ja eigentlich schicken? hier. Porträt. Äh, Tiefen Porträt. Tiefen Porträt. Porträt. Egal. Okay. okay, Okay, wir sind, äh, denke ich, äh, jetzt... Äh, jetzt so haben wir auch... So entlockert oder aufgelockert. Jetzt oder? muss, jetzt muss die, die Dame aus Prag noch was sagen. Ja. Jetzt musst du uns noch was dazu sagen, bitte. Na, hopp, hopp. Ja. Also, was soll ich sagen? Es ist sehr viel, viel über Sinnlichkeit der Sprache und Kommunikation gesprochen worden. Ja. Und ich versuchte herauszuhören, wo die heute versteckt war, in dem, was da zwischen Männern, es ist eigentlich diese Dreiecke laufen, oder? Du, du, Brigitte, du hast zwischendurch dokumentiert. Ja. Und, äh, äh, es ist, es ist alles so, so wahnsinnig kompliziert, diese Erklärungen Definitionen und was, was ist. Und erst zum ersten Mal ist dann etwas Sinnliches kommt, äh, wo, wo Andreas angefangen hat, über das Porträt zu sprechen. Wir haben doch, äh, Thema ist Porträt gesehen, allgemein. Ja. Und äh, man hat irgendwie ganze Weltreise gemacht und erst Andreas ist dann zu diesem Porträt gekommen und dann ist diese, diese Sinnlichkeit der Sprache und auch die Poesie der Sprache gekommen, genau dort, wo es etwas, also für mich, wo es für mich um etwas Konkretes gegangen ist. Wo äh, wo ich es auch äh, nehmen könnte und wo ich es auch verstanden habe und wo ich dann auch meine Empfindungen äh, dem Bild gegenüber äh, ich weiß nicht, korrigieren konnte. Nein, ich könnte es ergänzen, weil ich habe das Bild schon ganz anders wahrgenommen. Also irgendwie, ich, ich fand, äh, ich weiß nicht, kannst du das vielleicht nochmals einschalten? Ja, ich tue es wieder rein. Weil äh, die, für mich, mich, erscheint die Frau sehr verbittet, sehr distanziert und äh, sehr ablehnend. Kompositorisch finde ich äh, faszinierend, da diese Schwarz und dann die, dieses weiße Kreuz und so. Und äh, äh, nachher sind da andere Erklärungen gekommen, auch von, von Gott Godot und von Andreas von Thiel. und und irgendwie hat sich das Bild, in dem ich äh, zugehört habe, hat sich verändert. oder Auch, auch meine wahrnehmung für das Bild hat sich verändert. Mhm. Und ich meine, äh, um was, um was äh, konkreter man über etwas spricht, umso mehr sinnlicher wird die Sprache, umso mehr wird sie irgendwie wie lebendiger, mit denen kann man klären und äh, ja, Zukunft oder Vergangenheit entwerfen, aber wenn man etwas ganz konkret äh, beschreibt, dann das und lebendigen ist eigentlich die Sinnlichkeit der Sprache. So, somit haben wir fertig. Ja, ja, das bedeutet ja, das bedeutet ja, dass Sprache einen nonverbalen Wahrheitsanspruch hat. So immer, grundsätzlich. Wenn du keinen Wahrheitsanspruch hast, sprichst du nicht. Selbst Lüge oder auch zu lügen ist auch immer Bezug auf Wahrheit. Ja, aber also, das. Äh, ich, wie, wie, heißt, wie heißt die Dame? Wie wie Blasenka. Ja, Blasenka, genau. Ja, vom. vom vom Lesen her kennen Sie. Plaschenka, äh, äh, das Schöne daran, was Sie jetzt so gesagt haben, ist ja das, dass Sie sagen, so, sobald das Bild da war, ja. äh, wird die Sprache sinnlich. Ja. Ähm, äh, das, man könnte das ja auch als Beispiel dafür nehmen, wie, so, wie man die sonst auch verstehen könnte. Das heißt, es wäre ja sehr schön, wenn man, wenn, man, wenn man das nur als sozusagen... Bei dem Bild funktioniert wenn man dazu spricht, dass dann plötzlich die Sprache erklärt sich durch das Bild. Ähm, daraus könnte man ja auch schließen, dass die Sprache selber ein Bild ist. Das heißt, die Sprache selbst mit den Konsonanten, auch Vokalen, mit dem Rhythmus, mit dem, ja. dem Werde spricht, ob um man das tief oder hell spricht oder ja. Ja. Äh, ob Sie das aussprechen in Ihrer Stimme oder ich in meiner Stimme, äh, ist es eine Sinnlichkeit. Und, und ja. diese Sinnlichkeit spricht ähm, ähnlich wie das Bild. Also Das Bild macht uns das eigentlich nur deutlich, dass die Sprache auch für sich selber so spricht. Günther, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Und das ja, ist nochmal ganz spannend an dem Punkt, ob das wirklich, du hast gesagt, es spricht durch das Bild, ob es wirklich durch das Bild spricht oder ob es nicht wirklich auf die Präposition ankommt, das heißt, die Sprache im Bild oder die Sprache mit dem Bild? Ja, wir können ja in der Sprache mit dem Bild nur das ausdrücken in einer Weise, was der Maler fähig war, in das Bild reinzusetzen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen darüber, dann können wir in einer Weise sprechen, dass, ähm, ähm, dass die Dame jetzt da sozusagen durch unser Sprechen Spre noch einen Hinweis darauf kommt, dass in dem Bild noch was anderes gesprochen worden ist. Aber wir können nichts anderes sprechen. Äh, oder wir können schon was anderes sprechen, nur antwortet das Bild dann nicht. Wir müssen schon etwas versuchen zu finden, wo das Bild antwortet in seiner Sprache. Ja. Wir sind sozusagen ja, das da, schön. Ja, da das ganz und unterliegend, dass wir so sprechen sollten, dass das Bild richtig antwortet. Aber eigentlich ist das, das schöne Rätsel ist ja das, was der Maler gemacht hat, der hat ja eigentlich das, was Sprache ist, ins Bild reingelegt. Ist das dann aber nicht eine Verbildlichung? Nein, nicht wie eine Illustrierung. Aber nein, nein, es ist keine Illustration. Es mhm. ist sozusagen, es ist aber, es ist genauso Sprache wie unser Sprechen drüber. Und nur an dem, wie wir drüber sprechen und wenn wir merken, jetzt haben wir das Bild getroffen, dann merkt man auch, dass wir diese Sprache des Bildes getroffen haben und dass diese Sprache äh, der Künstler ohne zu sprechen, aber, aber auch natürlich in einer Weise m, äh, mit seinen bilderischen Mitteln, das sozusagen schon dazu gebracht hat, dass wir dann so sprechen können. Äh, und, und da ist eine ganz enge Verbindung, so wie die Sprache unseren Körper aufbaut. Ich meine, wenn man ein Kleinstkind, wenn man erlebt, dass dass dieses Wachstum des Menschen damit zusammenhängt, dass er sprechen anfängt, gleichzeitig gehen, geht, wie er spricht, dann können wir eigentlich deutlich haben, dass die gesamte Physiologie, die gesamte Körperlichkeit Sprache ist, auch in einer Weise Sprache bedingt ist. Also das hat für mich einen ganz konkreten Sinn, weil meine Tochter, die also sehr früh geboren worden ist, äh, über Sprache zugänglich war und wir sind da also einer Frau. Also, einer Französin, Frau Dolto, und äh, ihrer Adeptin Eliatchev gefolgt, die eben äh, Psychoanalyse mit, äh, äh, mit, mit Kindern, die noch nicht sprechen können, äh, gemacht haben. Und die eben äh, fußen, also, also Frau, äh, Frau Dolto war sozusagen so das weibliche Pendant äh, zu Lacan. Die beiden waren, haben, haben sehr eng kooperiert ja. und die waren sehr nah beieinander. Äh, und äh, wir hatten also das Glück äh, von, von einer Freundin, die Therapeutin ist, äh, dieses Buch, äh, das Kind, das eine Katze sein wollte, äh, äh, geschenkt bekommen zu haben zu der Zeit, wo wir noch um das Leben von Nele äh, äh, kämpfen mussten. Und äh, das, war, das war unglaublich wirksam. Und das war so oft an so vielen Stellen sichtbar, ja. dass also wir äh, von vornherein und äh, sprachliche Wesen sind, weswegen meine Anti-Haltung zur Sprache eigentlich, eigentlich sozusagen so ein Sympathieding ist, dass eben äh, da, da, daraufhin mit, mit der Erfahrung lebt, wie, wie sehr früh Sprache äh, sozusagen präsent ist, aber eben nicht in der Form äh, von dem, was wir täglich so. Äh, vor, vor uns hin sondern also in, in, in ganz anderen Formen. Und äh, so ein Kind kann das Wort Hubschrauber durchaus äh, äh, also wir flogen dann mit dem Hubschrauber äh, äh, adaptieren nicht? und entsprechend äh, in, in, in seiner Körperlichkeit äh, zeigen, äh, wie es sich darauf vorbereitet zum Beispiel und so. Also es gibt wirklich äh, mh, äh, Bestechende äh, Erfahrungen dafür. Gut, aber das wollte ich nur sagen, weil ich, weil ich genau diesen, diesen Punkt äh, existenziell er, erfahren konnte und äh, sozusagen als Zeuge der, äh, der der Evidenz äh, auftreten könnte. Nur mal abschließend sagen zu dem Bild. Das Bild ist einfach, deswegen, das ist eben die Qualität von Bildern. Erst wenn ein Bild so eine Qualität hat, erreicht man das. Das, dann kann man überhaupt darum ringen, das Richtige dazu zu sagen. So wie, wie man, wenn man jetzt, weil es zuerst angesprochen worden ist, an Giacometti. Wie schwierig ist es, Worte zu finden? Es hat, glaube ich, nur einen gegeben, einen Hans Mayer, einen Theoretiker, der zu Giacometti die richtigen Worte gefunden hat. Und wenn man die liest, dann merkt man, der hat die Worte dafür gefunden. Der hat die gefunden, die sozusagen auch in den Skulpturen drinnen aber da gehört ja so eine Qualität dazu, dass ähm, von einem Bild und deswegen das Bild ist einfach wahnsinnig gut und das hat er irrsinnig gut gemacht, weil er äh, erst dann, wenn das Bild so gut ist, wird es deutlich, dass das sozusagen so eindeutig ist, dass es Sprache ist. Das ist letztlich, wenn man es ausspricht, was ganz Simpl es ist nicht was simples, aber aber das kann dann ausgesprochen werden auch. Äh, und es ja. überhaupt, es hat keiner angefangen, dieses Bild zu beschreiben. Also es hat keiner auch richtig, also äh, das irgendwie in Details gegangen, noch sonst irgendwas. Es hat eine gewisse Aura und Atmosphäre und über diese Ich habe über die im Gesicht gesprochen. Birgit, stimmt, ja. nicht. es sind ganz viele, es, sind ganz, es ist das Kreuz genannt worden, es ist die Dunkelheit genannt worden. Ja, ja stimmt. Es ist da, die Augen ist und der, der Mund und also so weiter. ist der Augen und der Mund und ja. äh, die Zentralstellung und so weiter. Es sind sehr viele bildbeschreibende ja. Elemente, Elemente dazu absolut. genannt absolut. Ja. Ja. Aber sie haben, noch... haben aber letztendlich dazu geführt, dass man von einer bestimmten Atmosphäre auch gesprochen hat, die man versucht von hat der... dann in Sprache zu fassen. Also das heißt diese Sinnlichkeit. Ja, es ist schon sehr. Man war schon mit mehr oder weniger ganz am Schluss, hat man angefangen. Das heißt, wenn man mit melancholischen Anfang ist, es das, ist es eigentlich das, was man aus vielen Dingen herleiten müsste. Ja. aus dem Kreuz, aus, der, aus dem hell und dunklen, aus dem in der Mitte stehen, aus dem, aus dem tiefen Spalt im Hintergrund. Dem Bleichen. Äh, an dem, dem Bleichen, ja, und auch an dem, dass sozusagen die weiße Farbe ähm, äh, eine weiße Farbe ist, die wirklich eine weiße Farbe ist, die jetzt gespielt ist von der Tür, mit dem Weiß äh, des, des Gesichtes, des, ähm, äh, wenn man... Dann auch, auch diese, diese ganze, auch sprachliche Metapher, die da reinkommen als Kreideweiß und äh, sozusagen, da sind schon viele Elemente, die du, wenn du die Sprache nach Und die Perle am Ohren, äh, oder ja, die Ohrenperlen. Genau, die, die, da, diese, ja, die mit dem Augenglanz zusammenhängt, natürlich, aber das sind ist überhaupt die Perlen immer, dass du sozusagen die sozusagen die Faszination durch die Augen haben eigentlich, ja. weil sie so, so wie Augen sind. Yeah. Wenn, wenn man mit dem Apparat.. Ich äh, muss jetzt glaube ich aufhören, weil die Krieger Telefonat rein. Ja, okay, wir müssen eh aufhören. Ja, wir müssen jetzt, äh, verabschieden wir uns, machen einen Gong und dann ist gut. Und herzlichen Dank und wunderbar und schönen Abend. <lacht> <lacht> ciao, Andrea. Ciao. Okay, ciao. Vielen ciao. Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Gong. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Aus. Wie kann man das jetzt ausstellen? Ah, auf den roten Hörer drücken. Oh, mach mal, brech mal oh. die Aufzeichnung Auf den ab. roten Hörer drücken, auf den roten Punkt ah, einfach nur, wo es ein Hörerzeichen Geht Aufzeichnung abbrechen? Genau, einfach die Aufzeichnung abbrechen.